Ganz Weithoven wird Casino, Einkaufsnacht in deiner Einkaufsstadt. Machen Sie Ihr Spiel, gewinne soweit das Auge reicht, ganz egal ob beim Weinroulette, beim Rabattwürfeln oder bei den Glücksrädern. In der Casino-Einkaufsnacht sind auch die Jungs der Feuerwehr mit einem Geschicklichkeitsparcours dabei. Testen Sie Ihre Balance oder erforschen Sie den Erlebnis Spielebus. Mit der besten Musik der Stadt durch die Einkaufsnacht. In Weidhofen rollt die Kugel. Machen Sie Ihr Spiel bei der Einkaufsnacht am 25. Mai.